Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Es ist allseits bekannt, dass kleinwüchsige Menschen ein Problem mit dem Skifahren haben. Sie kriegen das mit dem Wachsen einfach nie. Der Montagswitz. <lacht>